So Leute, wir kommen zurück zu Assassin's Creed 1. Ich glaube Folge 12 müsste das sein, wenn ich es richtig habe. Ich denke mal, meine Nummerierung stimmt bis jetzt. Also 12. Der 22, 13. Die Zeit drängt, Mr. Miles. Ja, ja, ich komme. Wir sind fast fertig, wissen Sie? Und dann was? Sie werden sehen. Vielleicht lässt man Sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben. Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein, unwahr, als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Alles Mögliche. Früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja, und sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an sieben Tagen erschaffen. Auch ein Bestseller. Worauf wollen Sie hinaus, Doc? Ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahr noch gleich? Nichts ist wahr. Und alles ist erlaubt. Ja, genau. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretationen. Dafür ist immer Raum. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? Alles klar. Und jetzt wird es langsam interessant hier. Wir wissen, dass wir nicht überleben werden, wenn das alles vorbei ist. Das ist eigentlich klar. Wir wissen auch, dass Lucy nicht auf der Seite von ihm steht. Nicht auf der Seite von Abstergo. Somit auch nicht auf den Seiten der Templer, das kann man nennen. Die Frage ist, ob sie mit den Assassinen unter einer Decke steckt oder doch noch etwas Unabhängiges ist. das einfach Macht will. Und wir kommen zum letzten Abschnitt vor dem Finale. Ich dachte, wir hätten noch mehr offen. Aber wir haben ja Siebrand schon gemacht. Chubai war letztes Mal und jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt. Ansonsten, ich gucke ganz kurz, nur kurz. Alle DNA-Stränge sind gemacht. Das sieht so gut aus. Bis auf die da hinten halt. Das heißt, wir haben alles erledigt, was wir machen können bis jetzt. Außer die Flaggen und die Templer. Und somit geht es los. Ich glaube nach Akon. Es ist fast geschafft, Alter ihr. Robert de Sable steht jetzt noch zwischen uns und dem Sieg. Sein Mund gibt die Befehle. Seine Hand gibt das Gold. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, die dieser darstellt. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumte, träumt noch immer, wie wir, vom Frieden. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, Alter, ihr. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Wie meint ihr das? Was wollen Ihr und seine Gefolgsleute? Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden. Verstanden werden. Willkommen geheißen werden. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Sonderbar. So von ihm zu denken? Hegt niemals Hass für eure Opfer, alter ihr. Solche Gedanken sind Gift und vernebeln eure Urteilskraft. Könnte er nicht überzeugt werden, seine wahnwitzige Idee aufzugeben? Ich sprach mit ihm auf meine Weise, durch euch. Was war jeder Anschlag, wenn nicht eine Botschaft? Aber er hat sie ignoriert. Dann bleibt uns nur eine einzige Wahl. In Jerusalem seid ihr ihm zuerst begegnet. Dort findet ihr ihn auch jetzt. Möge dieses letzte Geschenk euch Stärke verleihen. Geht, Alter, ihr. Bringt es jetzt zu Ende. Gehen in Jerusalem. Dann war ich schon in Akron. Neue Fähigkeiten erlernen Schwertmeister Schaden und mehr Wurfmesser als vorhin. Cool. <lacht> Was war jedes Attentat, wenn ich eine Botschaft an ihn? Diese Aussage finde ich sehr schwer bei ihm, ehrlich gesagt. Und da hat sie alle ignoriert. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß es nicht. Fuck! Die Kamera hat so dumm gedreht, dann bin ich nach links gelaufen, statt geradeaus. Ist okay, ich kämpfe jetzt hier nicht gegen die Wachen auch noch. Ich darf hier jetzt nicht raus, bis es grün ist. Naja, also ich reite mal los, wir sehen uns dann gleich in Jerusalem wieder. Durch die Kraft des Editierens. Ich ich hab's geschafft. Wir gehen nach Jerusalem. Sind wir diesem Herrn denn wirklich hier begegnet in Jerusalem? Ich kann mich nicht daran erinnern, ehrlich gesagt. Wir waren doch woanders für diesen eden -Splitter. Den Apfel-Eden. Die Ursünde. Und vieles mehr. Ich mag die Geschichte irgendwie, dass das Ganze hier im Hintergrund alles beeinträchtigt. Klar, es ist ein fiktives Werk, das wird auch immer wieder betont soll auch nicht ernst genommen werden, als ja, so war es und nicht anders. Und trotzdem finde ich es beeindruckend, dass man sich so die Geschichte nochmal durch die ganze Welt, durch die ganze historische äh, Begebenheit, historischen Begebenheiten durch, so nochmal neu zusammenlegen kann. Und es eigentlich trotzdem noch eine Logik behält. Und da sind wir schon im Büro jetzt dann gleich. <lacht> ja, und ich muss einfach sagen, die Desmond-Sage, die ist halt einfach cool. Die komplette Reihe mit Desmond. Desmond ist nicht vorbei nach diesem Spiel. Aber. Ist das nicht der, der ein ist also dummes Arschloch ist? ist in Jerusalem. Ich habe die Ritter selbst gesehen. Diesem Mann folgt das Unglück. Wenn er hier ist, dann um Böses zu tun. Ich werde ihm keine Gelegenheit geben. Lasst euer Urteil nicht von Rachegelüsten vernebeln, Bruder. Wir beide wissen, dass daraus nichts Gutes entsteht. Das habe ich nicht vergessen. Fürchtet euch nicht. Ich suche nicht Rache, sondern Wissen. Ihr seid nicht mehr der, den ich einst kannte. Meine Arbeit hat mich vieles gelehrt und viele Geheimnisse enthüllt. Aber es gibt noch Teile des Bildes, die sich mir verschließen. Was meint ihr? All die Männer, die ich zur Ruhe legte, haben zusammengearbeitet. Vereint unter diesem Mann. Robert hat Pläne für das Land. So viel weiß ich sicher. Aber wie und warum, das Wann und wo, diese Dinge entziehen sich mir. Kreuzfahrer und Sarazenen arbeiten zusammen? Sie sind weder das eine noch das andere. Sie sind Templer. Die Templer sind Teil der Kreuzfahrerarmee. Das möchten Sie König Richard glauben lassen. Nein, sie sind nur Robert de Sable treu ergeben und der verrückten Idee, dass Sie den Krieg beenden werden. Ihr spielt ein seltsames Garn. Ihr habt ja keine Ahnung, Malik. Aber sagt mir, wo ihr sie gesehen habt. Ich sollte ihm folgen, bevor er mir entkommt. Von drei Orten weiß ich es sicher: westlich von hier bei einem Wachturm und einem Hospital und dann im Südwesten bei der Grabeskirche. Seht, was ihr in Erfahrung bringt. So schnell Südwesten ist dann hier unten. Also hier dieses ganze Gebiet noch. Das wollte ich nur mal kurz nachgucken, weil ich habe nicht mehr im Kopf gehabt, dass es das so zwei gespalten. Könnt. Ich werde dasselbe tun. Ich gehe so schnell ich kann. Seid wachsam, mein Freund. Sorry, ich hätte jetzt erst schauen müssen. Ich habe das erst gemerkt, dass ich schon mit Zedek gedrückt habe. Egal, also. Wir gehen mal. Hier ist eine Kirche. Eine Kirche, Kirchen sind immer Aussichtspunkte. Also gehen wir dahin. Boah, jetzt hatte ich Glück, dass ich nicht auf die Wachen gefallen bin. Die werden sofort eskaliert. Aber ja, ich hatte recht, das ist ein Aussichtspunkt. Und eine Flagge. Da oben ist auch noch mal eine Flagge. Jetzt muss ich aber zuerst rausfinden, wie der sich so dahin hängt. Man muss irgendwo stehen und Kreis drücken, damit es sich eigentlich wie fallen lässt und dann dadurch die, die Kante greift und das ist halt sehr mühsam. Ja, ich glaube, Assassin's Creed 2 werde ich auch wieder Uncut machen. Ich komme mit den Folgen her nicht so extrem her, hinterher. Und wenn ich merke, ich mache einen riesen Ritt oder so, dann schneide ich das halt mal raus extra, aber nicht mehr so extrem wie auch schon. Okay, meine Ziele. Im Norden ist eine Bürgerrettungsmission, okay. Hä, wieso jetzt? Mein Gott, das ist glaube ich in allen drei Städten jetzt so. Ich dachte gerade, es ist eine Wache, aber ja, das ist ja klar, den, den ich ausrauben muss. Den können sie jetzt nicht aggressiv machen. Der hat abgesehen vom Skin, glaube ich, Bürgerstatus. Perfekt, die werden gleich wieder da sein, da kann ich die belauschen. Äh, ja, danke. Bringt das zu eurem Meister. Wow. Es enthält alles, worum ihr gebeten habt. Wir schätzen eure Mithilfe in dieser höchst delikaten Angelegenheit sehr. Ich sorge nur für Ordnung. Und das werdet ihr. Erwartet kein Ärger von uns. Nicht ihr und die Eurigen sind es, die mich besorgen. Es ist das Volk. Der Zeitpunkt für euren Besuch ist merkwürdig. Wir sind hier, um unseren Respekt zu zahlen. Und dabei für Aufruhr gesorgt. Ist es meine Schuld, wenn er Freund und Feind nicht unterscheiden könnt? Schaut, ihr habt, was ihr wolltet. Ich glaube, ihr solltet euch nun auf den Weg machen. Ah, die Rede von diesem Verrückten, der am Steg jemanden umgebracht hat. Ich gehe zuerst hier runter, dann hoch, mache diesen Zacken und das kommt dann am Schluss, hier dieser Abteil. Weil da bin ich direkt wieder beim Büro. Das passiert, wenn man mit geschlossenen Augen... Nein, das passiert, wenn die Kamera sich die immer dreht. Oh mein Gott. Ah, ich dachte, das reicht noch vielleicht. Aber gut, zuerst mal zuhauen, kontern. Oh, das hat gereicht. Nice. Dafür sehe ich da oben eine Flagge. Komme ich da finden? Okay, anscheinend komme ich da nicht wieder hoch. Ja, ich weiß, ich bin nicht so speziell eigentlich. Da ist eine Flagge. Ja, ich finde das schon auf der Map, dann wenn ich das so mache. Ich muss das so machen, weil sonst weiß ich nicht, wo ich bin eben. Redet mit ihnen. Macht zugeständnisse. Zusammen können wir endlich den so oft versprochenen Frieden wahr machen. Frieden, oft versprochen, doch niemals gehalten. Lasst uns diese Gelegenheit nutzen. Redet mit ihnen. Macht zugeständnisse. Zusammen können wir endlich den so oft versprochenen Frieden wahr machen. Wir müssen stark sein, wir müssen tapfer sein und wir müssen den Mut finden, unsere Feinde von einst nun unsere Freunde zu nennen. Die Kreuzritter kamen nach Jerusalem und brachten eine Gelegenheit, den Krieg zu beenden. Mein Dich ich kann den einfach da oben hauen? Ich probiere das. Ich glaube, seine Helfer sind zu weit weg, dass sie darauf kommen. Deswegen, oder oh, hat einen guten Schlag drauf. Ihr sprecht von Frieden, aber es sind nur leere Worte. Nein, ich sage die Wahrheit. Warum behauptet ihr etwas anderes? Ihr seid ein Templer, das bin ich. Dann seid ihr auch ein Lügner und Betrüger, wie euer Meister. Wo ist er? Was hat er vor? Er sucht den Frieden. Ich schwöre es. Und als Beweis mögen seine Taten dienen. Ein Christ beim Begräbnis eines Moslems. Wir wollen all dem ein Ende setzen. Nur weil es euren Bedürfnissen dient. Aber unsere Absicht ist edel. Das Land wird unter unserem Banner vereint. Vereint durch Gewalt. Ihr würdet uns versklaven. Es ist zum Besten. Nein, ist es nicht. Und solange meine Brüder und ich atmen, werdet ihr nicht obsiegen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, Alter, hier. Aber okay. Ich weiß, der ist voll... ...voll drin, wegen dem Chef halt, aber naja. Ah, fuck off. Also, ist das hier erledigt, dann gehen wir jetzt dahin. Nein, ich mach den auf dem Rückweg, ist mir zu blöde. So. Ja, ich bin voll verflucht, ich weiß. Richtig übel, das Zeug. Ich bin gar nicht da... Idiot. Das ist eine schwere Mission, das viele Leute. Und da oben ist dann direkt irgendwo ein Aussichtspunkt. Ich muss kurz verstecken gehen. Dann kann ich hier hoch. Den Informant mache ich nachher, Erstes, mir ich, ich habe keine Lust schon wieder. Ja, töte fünf Menschen in fünf Minuten, sonst bin ich tot. Mein Rücken, oh, ich kann nix. Das ist mir echt so blöd, solche Missionen. Kurz warten, bis es geladen hat, Moment. Okay, hier wird der letzte Kampf also sein. Weil hier habe ich keine mission und nichts drin. Ist hier... Ich weiß, es im letzten Kapitel passieren wird, aber ich glaube nicht, dass das hier ist momentan. Oder? Doch, doch, das kann so... Doch, ja, ich glaube, das könnte sogar hier sein. Hier drin. In diesem Hof. Das könnte sogar gut sein, doch. Okay, das heißt, wir gehen zu Informanten. Cool, dass der Informant aufblinkt. Aber das letzte sichtbare Mission ist für mich gerade. Okay, da war ich wohl auffällig, weil ich gerannt bin oder so. Mal wieder. Ja, da hat irgendjemand ganz viel Freude gehabt, die einzusynchronisieren. Oh nein. Nein! Nein! als diese mich erspäten. Oh. Ich floh und auch wenn ich ihnen entkam, verstauchte ich mir den linken Fuß. Ja, ein Versager bin ich. Bitte erzählt Malik nichts davon. Ich hörte aber, dass sie die Stadt verlassen wollten. Findet und tötet sie. Dann werde ich euch belohnen. Okay, nur zwei, aber alter! Hier brauche ich übrigens drei Nachforschungen, nicht nur zwei, merke ich gerade. Ich mach zuerst den weiter weg, weil der Zweite ist auf dem Dach oben. Da kann ich auf dem Dach wegen Kill und runterkommen ohne Probleme. Der da oben müsste es sein. Ja. Da war doch gerade... Ist die Wache jetzt despawned, weil ich weggeschaut habe? Wow. Also gut für mich, hat einen Vorteil, aber wow. Ah, oh, Mann. Scheiß drauf. Hey. Ich bin euch ewig dankbar. Malik hätte mir nie verziehen. Hier ist, was ich über Majid Adins okay. Beerdigung weiß. Robert zu erreichen dürfte schwierig werden, wegen der ganzen Wachen. Ihr solltet euch mit Gelehrten anfreunden, um euch zu nähern. Das sollte für jemanden mit euren Fähigkeiten kein Problem darstellen. Eine, Be eine Beerdigung? Wusste ich doch. Wir sind auf dem Friedhof. Ich dachte mir noch fast, es war keine Rede von ihm, das war ein Friedhof. Und der Friedhof hat es echt in sich. Weil es ist ja schließlich das letzte Level. Das zweitletzte Level. Das, äh, diese Trophäe, die am Ende zu sehen ist, das ist auch nochmal ein eigenes Level. Deswegen... ja ich mache das nur ganz kurz für mich wirklich damit ich auf der map weiß wo die flagge ist es tut mir leid wenn euch das stört aber ansonsten habe ich keine übersicht und das ist dann mühsam ich muss letztes mal immer etwa abschätzen wo ich stehe und von welchem letzten mal auf die karte gucken ich in welche himmelsrichtung laufe <lacht> Hä, irgendjemand schiebt einen Bogen auf mich. Von da drüben. seid nicht Ich weiß. Okay, ich probiere kurz hier hochzukommen direkt. Müsste eigentlich machbar sein. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. So. Okay, wo geht's hier runter? Nirgends. Alles klar. Hä? Geh mal darauf. Ach da. Das ist ein bisschen versteckt, deswegen. Hui. Eine Lauschmission. Boah, da ist in der Wand verschwunden. Garantiert. Düdüm. Wache von rechts, ich wusste es. Ich drücke X, wenn es rot blinkt, weil das sind Wachen in der Nähe, die mich kennen. Hast du sie gesehen? Nein aber ich habe die gerüchte gehört ist es wahr sind wirklich kreuzritter in jerusalem so ist es und sie unterscheiden sich von den anderen sind feingewandelt und tragen kostbare gaben wir sollten sie von dieser bürde befreien sie lagern bei davids zitadelle in der nähe des friedhofs wegen des begräbnisses so scheint es dann besuchen wir ihr lager wenn sie dem toten die ehre erweisen Ja, das habe ich jetzt auch schon rausgefunden, danke. Die wussten einfach nicht, was für Infos die mir noch geben könnten. Ach, leck mich. Da haben sie einfach gesagt, ja, es ist eine Beerdigung. Wusstest du das schon Ah, okay, cool. Hey, Robert de Sable nimmt deine Beerdigung teil mit vielen Wachen. Ah, okay. An der Beerdigung stehen dann einige Wachen rum, die auch Templer sind. Ah. Okay, ja, cool. Okay, was haben wir hier? Ich habe die Bürgerrettung markiert und danach haben wir nochmal eine Bürgerrettung. Dann machen wir zuerst die markierte. Du hast hier nichts verloren. Ja, ich weiß. Was tut er denn? Oh, ja klar, ich zeig dir wieder meine Waffe, weil die so cool ist. Mein Gott, okay, bis gleich. Okay, das heißt, ich mache zuerst diesen Aussichtspunkt hier, weil der ist gerade so da. Aber ah, mal. wer ist dafür verantwortlich? Der Herr sei gepriesen. Er hat mich gerettet. Die Stadt, das muss man ja auch noch machen. Jetzt muss ich da rüber kommen, ohne dass die mich direkt sehen. Ja okay, das war ein bisschen doof, gebe ich zu. Ihr hättet euch nicht eigentlich in Donne, die war so Ihr hättet euch nicht eigentlich in Donne, die war so ein Scherr. Und nochmal eine Flagge Ich gehe einfach zum Aussichtspunkt, weil ich spring da eh in Heuballen rein, dann bin ich wieder unsichtbar. Das ist der große Vorteil von diesen Teilen. Wenn man nicht vorhin runter geschossen wird, dann zieht man noch mehr Flaggen. Ach, schön. Aber ja, wir kommen schneller voran, ich habe jetzt, letztes Mal hatte ich über eine Stunde und jetzt habe ich noch äh, 36 Minuten gespielt und, okay, ich habe ein bisschen was die Hälfte schon geschafft. Okay, das kann noch eine Stunde werden, je nachdem was kommt. Wenn der Informant wieder, ja, töte fünf Leute in fünf Minuten, aber nicht, hinter, jeder, hinter jeder Person stehen zehn Wachen rum. Irgendwo da drüben mal eine Flagge. Ach, ich weiß nicht mal wo. Egal. Also, Informant. Ach, da oben. Klar. Da drüben ist direkt die nächste. Also, einmal hier. Ich hole mal kurz. Also, die eine war hier irgendwo. Und die andere ist genau da. sei mit euch meister habt ihr all die templer in der stadt gesehen ich wurde beauftragt so viele zu töten wie ich kann äh. vor der beerdigung eures letzten opfers madadin hättet ihr diese mission wäre sie sicher schleunigst beendet ich habe so viel herausgefunden während ich nach diesen templern suchte ich habe bei eurer rückkehr sicher einige wertvolle informationen für euch natürlich Es ist eine Beerdigung, an der auch Templer teilnehmen. Ja, ich finde es gut, dass die äh, es macht Sinn. Okay, sagen wir so. Ich nehme nur zwei Mis oder drei Missionen, brauche ich, glaube ich, um das Ganze abzuschließen. Es ist schon sinnvoll, dass jede Mission von, einem, von einer Beerdigung spricht. Ich hoffe, das war kein Fehler. Okay, ich hab's geschafft. Scheiße. Ja, okay, ich muss kurz... Ich hab' nicht überlegt. Aber dann mache ich ganz kurz zuerst mal diese Bürgerrettung, gehe zu diesem Aussichtspunkt, diesem hier und dann gehe ich runter. Ich bin ja eh gleich hier um die Ecke. Dann kann ich mich am Ende wieder ärgern über diese tolle Mission. Ich habe noch nicht mehr was gemacht und um die fangen schon an mich zu hauen. Ja, okay, dann hauen wir die Leute halt auch nicht. Nice. Also, wir haben hier haben wir noch einen Aussichtspunkt. Das ist der nächste, den ich mache jetzt. Das ist ein ganz kleiner Turm hier nur. Ja, okay. Der bringt wieder gar nichts hier eigentlich. Außer vielleicht eine Mission. Das ist so lächerlich wieder. Also ich muss ganz kurz auf Klo. Das heißt, Ich lasse ihn kurz drehen und dann mache ich eine kurze Pause. So. Okay, also das nächste Ziel, Partisan habe ich schon, ist halt einfach diese scheißinformation zu sammeln. Und der letzte Aussichtspunkt gibt mir nochmal einen extra Auftrag und ich sehe gerade, das ist ganz interessant, das ist das erste Mal, dass wir das haben, ist, dass wir hier Wissen haben und ein zusätzliches Attentat. Ganz interessant, ne? Und ja, da ich vom Anfang an immer schon so completion mäßig gespielt habe, ist mir das auch schon beim ersten Playthrough aufgefallen und ich dachte mir so, hä? Okay, hä, komisch. Und ja, das hat einen Grund und das ist voll cool. Und den werden wir gleich bald erfahren. Friede sei mit euch, Meister. Oh, Habt ihr all die, Templer die kann man Tempel nicht skippen. Gesehen? Warte mal, ich gehe ja eh gleich da vorne raus, dann kann ich mit dem eigentlich auch anfangen. Ich flehe euch an, ich bitte euch, nur eine kleine, Bitte. Ah, ich kenne die Mission noch, ich kenne die Mission noch, ich kenne das noch. Das war das Schlimmste. Oh, ich weiß es noch ganz genau. Da bin ich so verzweifelt deswegen. Ich muss extrem vorsichtig sein. Ich glaube das ist die nächste, die ich erreichen kann. Okay, nein, anscheinend ist es der da. Ach, das kommt direkt wachen raus. Ich bleib bedeckt, wie immer. Ach scheiße, jetzt dreht er wieder um. Das bu <Gülüyor> <Gülüyor> Sieht sauber aus jetzt. Ich habe die Flagge gesehen links. Aber ich werde es jetzt nicht holen wegen der Zeit. Der da oben ist es. Es ist immer einer auf dem Dach. Oder? Nein. Ach scheiße. Okay, jetzt habe ich zwei Minuten Zeit, um mich durch die Stadt durch zu meinem Informanten durchzuschlagen. Da ist er ja. Ah, letztes Mal habe ich mich so verzweifelt, weil die Leichen da vorne bleiben liegen. Nach dem dritten Mal liegen einfach Leichen des Todes. Hier ist, was ich über Roberts Männer weiß. Sie sind wohl für den Kampf gerüstet. Sie auf einmal zu bekämpfen, wäre unklug. Lasst sie euch jagen, bevor ihr zurückschlagt. Doch ist es ist respektlos von mir, einem Meister zu sagen, wie er sich im Kampf verhalten soll. Verzeiht mir, Meister. Nichts für ungut. Also eigentlich nur Kontern, Das, was ich eh schon die ganze Zeit mache. Weil alles andere einfach useless ist in diesem Game. Kontern und zurückschlagen und wenn ich aggressiv werde, dann mash ich vierreck bis alle sterben. Und das klappt nicht ganz so gut wie kontern. Leider. naja <lacht> ah, ja, klar laden die jetzt nach. Jetzt hatte ich schon Hoffnung. Okay, da komme ich hoch, aber zuerst ist da eine Bürgerrettungsmission.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 Ja, es war mir klar, dass sie mich jagen werden. Übrigens seht ihr, die Synchronzeige ist schon einmal durchgelaufen, ist jetzt wieder leer, auf 5 runter. Aber ich krieg da keine Bestätigung mehr für. Weil ich die maximale Anzahl meines Lebensbalken schon erreicht habe. Ach, ich bin am falschen Turm. Ups. Da unten eine glitzernde Flagge. Aber ich ignoriere die jetzt einfach mal wahrscheinlich. Weil ich wahrscheinlich in die falsche Richtung wegspringen werden muss. Muss. Werden. So, wie auch immer. Wegspringend werden muss. Doch, das klingt richtig. Ich bin jetzt gerade ganz unsicher, ob das ein richtiger Satz ist. Ich will nur die Aussicht genießen. Da ist nochmal eine Fl Mein Gott, jetzt geht er hoch. Okay, jetzt... Will der mich eigentlich verarschen? Das ist so lächerlich gerade. Ich war oben und dann nimmt er mich wieder nicht. Und meine Fresse, machen wir halt alles nochmal. So lächerlich teilweise. So unnötig vor allem. Die ganze Verfolgungsjagd jetzt war richtig unnötig. Klar, sie geht nur zwei Minuten oder so. Das war einfach nicht nötig. Wir können das natürlich auch sehr gerne anders regeln, dass ich da oben meine Ruhe habe. geht doch danke schön halleluja Ja, wo haben die jetzt eine Leiche gefunden? Da drin ist ein Taschendiebstahl irgendwo. Da drüben ist eine Leiche. <lacht> Nehmt die Karte und sorgt dafür, dass die Wachen entsprechend postiert werden. Während der Prozession sollten wir sicher sein, aber das Begräbnis bereitet mir Sorgen. Es wäre unseren Feinden ein Leichtes, sich in der Menge zu verbergen. Wenn ihr so besorgt seid, warum postiert ihr nicht eigene Männer und durchsucht die Stadt selbst? Unsere Anwesenheit hat schon genug Aufsehen erregt. Ich kann mir vorstellen, wie das Volk reagiert, wenn Kreuzritter über ihre heiligen Städten marschieren. Dann solltet ihr vielleicht gar nicht teilnehmen. Er war unser Freund und Bruder. Und wir erweisen ihm unsere Ehre, wenn er diese Welt verlässt. Ihr beleidigt mich, wenn er etwas anderes verlangt. Ich postiere die Männer. Ich möchte keinen Ärger. Dann hört auf, Ärger zu machen. Und tut, was wir verlangen. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Ja, wir können. Das ist gewesen sein, ne? Ja, war mir schon klar, dass es Stress gibt, wenn ich da oben rauslaufe. Wo unten waren auch, war. Vielleicht wäre es einfacher gewesen. Unten waren zwei Wachen, oben fünf. Aber naja. Egal. verbreitet den geruch des erfolges bruder ich weiß viel über den feind dann teilt euer wissen sehen wir ob es uns weiterhilft robert und die Templer ziehen durch die stadt sie sind gekommen um Mastadin die letzte ehre zu erweisen sie werden sein begräbnis besuchen also werde ich das auch warum sollten die Templer seinem begräbnis beiwohnen ihre wahren absichten habe ich noch nicht erkannt aber ich werde mir gewissheit verschaffen das volk ist geteilt viele fordern ihr leben andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln, um Frieden zu schließen. Frieden? Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe. Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie. Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Dann kann er bei seinem Body liegen, der Typ. Möge das Schicksal euch holz sein. Danke. Malik, bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das? Was meint ihr? Die ganze Zeit. Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlor euren Arm wegen mir. Und Kadar, ihr habt jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein, ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins. So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Ruht euch aus, Alter hier. auf dass ihr dem, was vor euch liegt, gewachsen seid. Ach, deswegen war das so pissig auf uns. Oh, ich habe das gar nicht gecheckt, das ganze Spiel, über das der, der, der Ty Typ ist. Ups. Wir haben die letzten zwei Attentate offen. <lacht> Und dann ist die Main Story vorbei. Hm. Ah, ich wusste, es, dass das da hinten ist. Ich bin sogar in einem anderen Viertel, als ich eigentlich sein sollte. Und habe eine Flagge gefunden, wie cool. Ich habe noch... 14 Ah, ich wurde aufgestockt. Ich dachte gerade, ich habe doch nicht vier runter schon. Oh, ich darf da nicht weg. <lacht> Nein. den Verlust unseres geliebten Majid Adin zu betrauern. Sorry. Der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht. Denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment, denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Tage. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Ist das jetzt mein Einsatz? Das wäre mein Einsatz. Ich melde mich gleich wieder. Okay, dieses Mal komme ich von der richtigen Seite. Wir überspringen, das ist natürlich für euch. Wir haben nach seinem Mörder gesucht. Oh. Aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weit unter uns. Oh er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. Packt ihn! Bringt ihn nach vorne auf das Gottesgerechtigkeit ihn treffen mag. Ach du Scheiße. <lacht> Oh, das ist ein Scheißkampf jetzt. Allein wegen dem Bogenschützen. Hä, ja, ich dachte, das war Robert de Hm, komische Sache. Oh, der Kampf ist echt hart. Ach, leck mich doch im Arsch. Scheiße, der Kampf hart. Ah, oh, natürlich ich starte den Kampf wieder. Na toll, na toll, na toll, Ach, die Wachen sind scheiße. Die sollten wegbleiben. Die machen auch nichts. Aber wie es klingt, Female with, uh, den weiblichen Lesable können wir nicht besiegen. Weil, die, die Bogenschützen machen mir echt am meisten weh, irgendwie. Weil die meine komplette Kump, also meine... ...mein Dastehen und Kontern auseinanderbringen. Ja, klar. Na, das wird ja lustig. x gedrückt halten der macht nix Mann. die frage ist ob ich die bogenschützen loswerde wo ist der nein werde ich natürlich nicht weil er ein falsches targeting übernimmt toll Okay. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Aber ich bin tot, ne? Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ah, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gegen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazinen und Kreuzritter sollen sich vereinen. Gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert. Oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun, acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei, aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Ja. Oh, ich bin da voll live. Wow. Ach, verdammt. Ich dachte gerade, ich bin noch nie so leicht gekommen. Dann laufe ich über die Bank. So. Okay, dann müssen wir jetzt zurück ins Büro. Und dann schließen wir diesen letzten Killer. Und dann geht es zu dieser Erinnerung. Ah, man sieht ein bisschen im Bild drin, was da versteckt ist, aber noch nicht so ganz. Na gut, dann sehen wir uns gleich im Büro wieder. Ja okay, da kann ich mich verstecken wie ich will, die suchen mich, da keine Chance. Ich muss aber sagen, der Typ im Büro hat echt eine erwachsene Einstellung. Der einfach sagt, ja du hast dich gebessert, du bist ein anderer Mensch. Er hätte die Entschuldigung annehmen können, aber stabil. Muss ich zugeben, fand ich echt cool, die Worte von ihm. Weil der ist halt auch so aufgesetzt, wie du bist ein Arschloch und... Wie halt, Alter, ihr selber auch. Alter, ihr wird einfach als Arschloch präsentiert am Anfang, fertig. Er ist auch ein Arschloch, also da kann man nicht widersprechen, aber... Bank, bank, bank, bank, bank, fuck. Aber ja, er hat natürlich viel gelernt, Alter, ja? Ach, fuck, der hat mich noch gesehen. Zum Glück habe ich überall Partisanen gemacht. Weil jetzt wird es echt schwer. Ich geh trotzdem kurz hoch und guck, ob ich da oben... Ja, genau, sowas hab da. Na, scheiße, da kommt da nicht hoch. Natürlich nicht. wäre ja auch zu schön gewesen, nicht wahr, Alter, ihr... Alles voll mit Wachen. Das wäre ein ewiger Kampf geworden mit denen. Vor allem mit den neuen, die sich anschließen jeweils. Okay, das Büro ist wieder offen. Ja, leck mich doch am Arsch! Bullshit ist das, wie immer. Toll. Oh oh. Wenn die mich jetzt schon wieder erwischen, kriege ich echt Krise langsam wieder, weil... Ich habe jetzt echt Mühe gegeben, dass ich da nicht mehr auffalle am Schluss. Es war eine Falle. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Almualem. Wir haben keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will. Wenn ich nach Maixiaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja, es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete, Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen. Seht doch, Bruder, die Dinge haben sich verändert. Ihr müsst nach Masjav zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ich dachte, ihr hättet das nun mal begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie ein Schild. Er verbirgt etwas vor uns, etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer. Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Masjaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters das Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Tut, was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss Gen Asur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Seid vorsichtig. Das werde ich. Versprochen. Oh je. Nach Asur reiten und Robert finden. Na toll. Und wisst ihr was? Das machen wir nächstes Mal. In der wahrscheinlich letzten Folge, abgesehen vom Sammeln von allem Bullshit. Und der kommt dann noch... Oh Mann. Jo, so, ich beende mal die Folge. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Cheerio!